So, nachdem wir also jetzt wissen, wann man Rückmeldungen geben sollte und wie man dazu kommt, eine Bewegung richtig zu beobachten und zu beurteilen, kümmern wir uns jetzt um die Gestaltung von Rückmeldungen. Da gibt es eine ganze Menge empirischen Untersuchungen, die ähm, geguckt haben, wie gibt man denn am allerbesten Rückmeldungen. Manchmal sind die methodisch ein bisschen merkwürdig, aber ähm, von Ergebnis her meistens doch übertragbar. Das Erste ähm, und was besonders wichtig ist, ist Rückmeldungen haben nicht nur, ähm, geben nicht nur Informationen über die Bewegung, sondern sie haben auch Einfluss auf die Motivation. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, äh, wenn man Rückmeldungen gibt, dann hat das auch so einen motivationalen Charakter und deswegen strukturiert man Rückmeldungen typischerweise so, dass man zunächst einmal beginnt mit einer positiven Rückmeldung, also sich anguckt, was ist denn, hat dann ganz gut funktioniert und das dann eben auch benennt bei der Rückmeldung, bevor man dann eventuell, wenn es notwendig ist, ähm, auf Bewegungsfehler zu sprechen kommt und dann Korrekturen gibt. Der Zusammenhang zwischen ähm, der Motivation und der Information von Rückmeldungen wurde schon vor einiger Zeit mal untersucht und zwar gab es da hier ähm, eine Untersuchung, wo einmal verbale Rückmeldungen gegeben wurde und dann was hier Verbal Encouragement genannt wird, also nur irgendwie sowas wie gut gemacht oder prima oder das war toll. Und tatsächlich ist es so, dass die Lernenden sich verbessert haben, ähm, auch wenn sie einfach nur besser motiviert wurden, während hier die sozusagen ähm, tatsächlich über ihre ähm, Leistungen Rückmeldung bekommen haben. Ähm, und wenn man ähm, da hier ein paar Blöcke der Aneignung macht, dann sieht man da bei beiden eine Verbesserung. Wenn man dann irgendwann mal nach einer fünfminütigen Pause ein paar Blöcke macht, wo dann tatsächlich die Leistung äh, erbracht werden soll, dann sieht man aber, dass die, die tatsächlich Informationen bekommen haben über die Bewegung, doch ähm, besser sind als die, die nur verbal bestätigt wurden. Ähm, diese Untersuchung fand in den Vereinigten Staaten statt ähm, und ich habe persönlich immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Amis noch eher darauf anspringen, wenn sie positiv motiviert werden, dass sie also viel eher sagen, ey, das hast du super gemacht, weiter so, komm, gib alles oder sowas in der Richtung, dass bei denen dann hier so eine Leistungsverbesserung viel deutlicher zu sehen ist. Mich würde interessieren, wie eine solche Untersuchung mit Kindern oder Jugendlichen in Deutschland aussehen würde oder gar in Japan oder China. Meine Vorurteile dabei sind, dass dieser große Peak der Motivationsschub vor allem in den Vereinigten Staaten ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, das wurde bisher noch nicht untersucht, sondern es gibt diese Studie aus den USA und da kann man eben sehen, reines Motivieren hilft auch schon einiges, aber ist eben weniger günstig, als äh, wenn man zusätzlich dazu auch noch Informationen gibt. Also ähm, die ähm, Message ist motivieren und informieren. Eine Wichtige Voraussetzung für die Rückmeldung ist natürlich auch, dass sie irgendwie richtig ist und auch das wurde tatsächlich mal untersucht. Man hat so eine Timing-Aufgabe gegeben, wo irgendwie so eine Lichterkette ähm, sequenziell durchlaufen wird von so einem Lichtpunkt und dann wird es irgendwann mal zugedeckt und man muss sagen, wann die oben an diesem Punkt ankommen ähm, und da wurden verschiedene Arten der Rückmeldung gegeben. Einmal gar keine Rückmeldung, Einmal richtige Rückmeldung, einmal falsche Rückmeldung und einmal gemischt falsche und richtige Rückmeldungen. Und wie man sich leicht denken kann, wurde bei einer ähm, richtigen Rückmeldung ähm, war der Fehler, ähm, deutlich, also die, hat der Fehler deutlich abgenommen, während ähm, hier der Fehler relativ gleich blieb und ähm, das war auch bei einem Behaltenstest konstant. Auch die gemischte Gruppe wurde dann irgendwann mal besser, aber die, die gar keine Rückmeldung gekriegt haben, die also nie erfahren haben, ob sie das richtig machen oder nicht. Ähm, sie konnten es natürlich auch nicht sehen, das ist ja auch klar. Ähm, oder ähm, die, die ähm, eine fehlerhafte Rückmeldung bekommen haben, sind also tatsächlich nicht besser geworden. Also korrekte Rückmeldung geben ist schon mal eine ganz schlaue Sache. Wie genau sollte denn eigentlich die Rückmeldung sein? Ähm, dazu wurde in einem Experiment, sollten die Versuchspersonen Linien malen und ähm, von einer bestimmten Länge und ihnen wurde dann blind und ihnen wurde dann nachher gesagt, ähm, ob sie die bestimmte Länge gut getroffen haben oder nicht. Eine Gruppe erhielt unsinniges Feedback, die haben also irgendwelche BlubblaBlie-Silben als Rückmeldung bekommen, andere haben gar keine Rückmeldung bekommen, manche haben qualitative Rückmeldungen bekommen, wie das war schon ganz gut oder das war nicht so gut und manche haben quantitative Rückmeldungen bekommen, ähm, wo sie gesagt haben ähm, ein Achtel Inch zu weit oder ein Achtel Inch zu kurz und wenig überraschend. Die mit der qualitativen Rückmeldung ähm, sind besser, die mit der qualitativen Rückmeldung sind auch ganz gut äh, und die anderen verbessern sich eigentlich nicht so wirklich. Ob man so ein Ergebnis jetzt immer übertragen kann auf ähm, die Situation im Sport, lasse ich mal dahingestellt sein, aber vom Grundsatz her macht es natürlich irgendwie Sinn ähm, zu sagen, naja ähm, ein bisschen genauer als war schon ganz gut und war nicht so gut, sollte eine Rückmeldung schon sein. Das zeigt sich übrigens dann auch noch im ähm, Behaltenstest fünf Minuten später. Also Rückmeldungen möglichst präzise geben. Über die zeitliche Struktur von Rückmeldungen ist schon eine ganze Menge untersucht worden und witzigerweise ist da nicht so wahnsinnig viel rausgekommen. Ähm, wir unterteilen bei diesen Zeitspannen, die es gibt, die Zeitspanne vor der Rückmeldung. Das heißt also, wie lange braucht es oder wie lange ist die Zeit von dem Bewegungsende bis zur Rückmeldung? Und dann gibt es noch die Zeitspanne von der Rückmeldung bis zur nächsten Bewegung. Und es gibt unter Umständen auch noch bewegungsbegleitende Rückmeldungen, wo sozusagen während der Bewegung gleichzeitig Rückmeldung gegeben wird. Und ich habe da gar keine Folie zu mit Ergebnissen, weil die überwiegenden Ergebnisse zeigen einfach, ähm, diese Zeitspanne spielt nicht so eine große Rolle. Wichtig ist es, dass sich derjenige, der ähm, Bewegungskorrekturen erhält, sich die Bewegung nochmal vergegenwärtigen kann. Das kann aber auch zum Beispiel sein, indem er oder sie dann ein Video vorgespielt kriegt ähm, und sich darüber nochmal erinnert, wie sich denn die Bewegung angefühlt hat und wir wissen, dass vom Skifahren, ähm, dass das durchaus einen halben Tag später sein kann und dass dann die Zeitspanne nach der Rückmeldung auch noch mal eine Nacht dazwischen sein kann und trotzdem hat es ähm, positive Effekte. Also die Zeit ist, spielt nicht so eine riesige Rolle. Ähm, was man allerdings, schon festgestellt hat, in einem anderen Zusammenhang, dass ähm, die Zeitspanne vor der Rückmeldung nicht allzu klein sein sollte, denn, und das hatte ich ja ganz zu Anfang schon mal erwähnt, ähm, es ist wichtig, dass die Sportlerinnen und Sportler sowas wie eine eigene Fehlerreferenz sich bilden, dass sie also selber irgendwie spüren, ah, dass die Bewegung hat jetzt gestimmt oder die Bewegung hat nicht gestimmt und wenn man da sofort als Trainerin oder Trainer einhakt und sagt, nee, ähm, das war nichts oder oh, das war super oder wie auch immer, dann zerstört man sozusagen ähm, die Eigenfehlerwahrnehmung oder die Eigenkorrektwahrnehmung, ähm, ähm, weil dann der Athletin gar keine Zeit mehr bleibt, ähm, selber da ihr eigenes Urteil zu bilden. Man soll also den Athletinnen und Athleten genügend Zeit geben, ähm, sich ihr eigenes Urteil zu bilden, bevor man dann eine Rückmeldung gibt. Videorückmeldungen ähm, gibt es natürlich auch. Ähm, das sind dann tendenziell eher objektive Rückmeldungen, sind heutzutage ja relativ leicht mit dem Handy zu machen. Auch da gibt es Untersuchungen zu und diese Untersuchungen zeigen, ähm, also hier wieder ähm, Verbesserung der Wurfweite war das in dem Fall, eine verbale Rückmeldung, eine Videorückmeldung, eine Videorückmeldung, wo ein Beobachtungsfokus mitgegeben wurde und eine Videorückmeldung, wo zusätzlich noch ähm, verbale Kommentare gegeben wurden und tatsächlich ist es so, ähm, diese Videoschulung mit, einer verbal, mit verbalen Kommentaren war relativ gut und auch die Videoschulung, wo man dann einen Fokus gegeben hat, achte beim Video ähm, da auf deinen weiß was ich für Winkel oder auf ähm, deine Schulterführung und so, ähm, das kommt auch ganz gut bei weg, während reines Video angucken, ohne dass man irgendwelche Hilfestellungen gibt bei dem Video, ähm, das ähm, hat keine besonders großen Lerneffekte. Das heißt also, wenn man Videorückmeldungen gibt, ähm, sollte man auch ein bisschen was dazu erläutern. Ähm, in jüngster Zeit gibt es ja diese Apps auf den äh, iPads oder auch auf dem Handy. Ähm, eine davon ist Coach's Eye, wo man sehr simpel ähm, sowas wie einen Soll-Ist-Wert-Vergleich machen kann. Hier haben wir also mal einen Sollwert und da einen Istwert und da kann man sozusagen dann vor- und zurückspulen und gucken ähm, und vergleichen, ähm, wie sehe ich denn aus im Vergleich zu, wie sieht denn einer aus, der es richtig kann. Ähm, dazu haben wir selber hier im Haus ähm, Untersuchungen gemacht, das hat vor allem die Sandra Korban auch geleitet ähm, und da ist es so, dass diese ähm, dieses coaches Eye schon durchaus hilft, Bewegungen gut zu lernen. Wir sehen hier also so Lernkurven, hier sind irgendwelche Punkte, je mehr Punkte, desto besser. Ein Eingangstest und ein Ausgangstest. Hier sind zwei Gruppen untersucht worden. Die eine Gruppe hat sozusagen hier diese Vergleichsdarstellung, immer einen Sollwert und einen Istwert und die andere, die rote Gruppe hat nur einen Sollwert oder nur einen Istwert bekommen, also hier war dann die linke Hälfte schwarz oder die rechte Hälfte schwarz und man sieht beide lernen also sehr gut. Dieser Vergleich zwischen Sollwert und Istwert, der bringt nicht so viel, wie wir eigentlich vermutet hatten. Das hat sich in vielen Versuchen bestätigt und wird demnächst dann auch von der Sandra Korban mal publiziert. So, eine ganz wichtige Geschichte ist aber ähm, die Rückmeldungsfrequenz. Rückmeldungsfrequenz bedeutet, ähm, wie häufig ich Rückmeldung gebe. Die Frequenz ist bei 100 wenn ich nach jedem Versuch Rückmeldung gebe. Sie ist bei 50 wenn ich im Durchschnitt nach jedem zweiten äh, Versuch eine Rückmeldung gebe und wenn ich nach jedem zehnten eine Rückmeldung gebe, ist sie dann eben 10 Prozent. Ähm, und anhand einer Spurverfolgungsaufgabe wo ähm, erst einmal ein Aneignungsblock kam, wurde festgestellt, dass während der Aneignung ähm, die ähm, Leistungen ungefähr ähnlich waren bei einer Gruppe, die zu 100 Rückmeldungen Rückmeldung erhalten hat und der Gruppe, die zu 50 Rückmeldung erhalten hat. Äh, wenn man dann aber Minuten später oder erst recht nach einem Tag später diese Bewegung nochmal reproduzieren soll, dann zeigen sich deutliche Vorteile für diese 50% Gruppe. Und das wird wiederum darauf zurückgeführt, ähm, auf den Effekt, den ich beim letzten Schnipsel schon mal erläutert habe, ähm, nämlich, dass wenn man bei jedes, nach jedem Durchgang Rückmeldungen bekommt, dass dann die Versuchspersonen hier in dem Fall abhängig werden von der Rückmeldung und sich gar nicht die Mühe geben, selber darüber nachzudenken, ähm, ob sie das gut oder schlecht gemacht haben und dadurch eben selber keinen Fehlerkorrekturmechanismus entwickeln und dieser Fehlerkorrekturmechanismus ist aber dann ähm, irgendwann mal nach einem Tag ähm, zentral wichtig. Ähm, dass sie da also dann bessere Leistungen haben. Das ist in der Sportpraxis ein gewisses Problem, denn wenn ich also merke, dass meine Athleten deutlich besser werden, wenn ich jedes Mal Rückmeldung gebe, dann mache ich das wahrscheinlich auch. Und wenn sie dann eine Woche später im Wettkampf nicht so gut sind, dann hat das halt daran gelegen, dass ich ihnen zu oft ähm, Rückmeldungen gegeben habe. Das Phänomen nennt sich auf Englisch Guidance Hypothese und die Guidance heißt einfach, dass man sozusagen geführt wird von dem, der die externe Rückmeldung gibt ähm, und nicht selber ähm, die eigene Bewegungskorrekturmechanismus entwickelt. Das ist also auf alle Fälle ganz schlecht. Das heißt, man muss die Rückmeldungsfrequenz verringern und die Selbstkorrektur fördern. Nun hat es ähm, dann verschiedene Verfahren gegeben, äh, wie man ähm, Rückmeldungsfrequenz verringern kann und ein mögliches Verfahren ist die summarische Rückmeldung. Wir haben hier also eine ähm, Athletin, die 1, 2, 3, 4 Versuche macht und nach diesen vier Versuchen gibt dann der Trainer die Rückmeldung über alle vier Versuche und mittelt sozusagen die ähm, Bewegungsstärken und die Bewegungsfehler, um die dann zurückzumelden. Auch dazu wurden Untersuchungen gemacht. Hier ähm, nach jeder ersten, nach jedem einen Versuch wurde summarisch äh, Rückmeldung gegeben, also das war Frequenz 100%, hier die Summe über 5, Summe über 10 oder Summe über 15 Rückmeldungen und was man also sehen kann, ist wiederum, ähm, ja also nach jeder, ja, jedem Versuch eine Rückmeldung führt tatsächlich zu den besten Leistungen während der Aneignungsphase, aber zu den schlechtesten Leistungen, wenn das dann später delayed hier zu einem Retention, zu einem Behaltenstest kommt. Da kehrt sich dann sozusagen diese Reihenfolge hier tendenziell genau um. Und diejenigen, die über die größten ähm, Frequenzen Rückmeldung bekommen haben, behalten das Ganze am besten, weil sie eben immer wieder äh, ihren eigenen Fehlermechanismus ähm, entwickeln müssen. Das heißt also, summarisch Rückmelden ist eine gute Idee. Eine weitere Idee, ähm, Rückmeldungen, ähm, die Frequenz von Rückmeldungen ein bisschen zu verringern ist die, dass man so eine Art Bandbreitenrückmeldung gibt und zwar haben wir hier potenziell die optimale o Lösung der Bewegungsaufgabe und machen dann so einen Korridor da rum. und die Idee der Bandbreitenrückmeldung ist die, dass immer wenn eine ähm, Bewegung außerhalb dieses Korridors liegt, wo es einigermaßen richtig ist, ähm, dann gebe ich eine Rückmeldung und wenn die innerhalb dieses Korridors ist, dann lasse ich einfach mal ähm, stecken und gebe keine Rückmeldung. Wir haben hier also eine Bewegung innerhalb des Korridors, da passiert nichts wiederum und hier ist dann die Bewegung außerhalb des Korridors, da gibt es dann eine Rückmeldung. Hier passiert wieder nichts, nichts, nichts und da muss wieder Rückmeldung gegeben werden. Da auch und da wieder und das ist sozusagen die Idee. Und dieser, im Lernverlauf wird dieser Korridor sozusagen immer schmaler, das heißt also bei immer kleineren Abweichungen von der Zieltechnik wird dann Rückmeldung gegeben. Interessanterweise gibt es aber genau das gegenteilige Konzept auch. Das gegenteilige Konzept besagt nämlich, dass man eigentlich immer genau dann Rückmeldungen geben sollte, wenn eine Bewegung einigermaßen gut war und wenn die Bewegungen sehr schlecht waren, dann sollte man das lieber gar nicht erst richtig erwähnen. Für beide Verfahren gibt es empirische Befunde, dass sie ganz gut wirken, was erstmal ein bisschen widersprüchlich erscheint. Ähm, diesen Widerspruch ist zumindest in der Literatur noch nicht richtig aufgelöst worden. Ähm, ich habe so meine eigene Idee, woran das liegen könnte. Ähm, meine Idee ist die, dass hier in dem Fall, wo die Bewegungen ähm, außerhalb dieses Korridors liegen und hier Rückmeldung gegeben wird, ähm, stellt sich für mich die Frage, wissen denn eigentlich die Athleten hier, was Sie falsch gemacht haben oder wissen Sie es nicht und wenn Sie nicht wissen, was Sie falsch gemacht haben, dann ist es ganz wichtig und entscheidend, dass Sie dann Rückmeldungen kriegen, wenn, die so, wenn diese Zieltechnik so weit weg von der, äh, wenn die durchgeführte Technik so weit weg von der Zieltechnik war und Sie haben keine Ahnung, was Sie falsch gemacht haben, dann müssen Sie Rückmeldungen kriegen. Häufig ist es aber so, dass wenn etwas total misslingt wie hier oder da oder da, und die Athleten schon ein gewisses Niveau haben, dann wissen die, ach ja, na klar, da hatte ich so eine irre Rücklage bei der Kurve, das konnte ja nichts werden und können schon selber sich richtig einschätzen. Während hier, in solchen Fällen, wenn sie nur ganz kleine Abweichungen von der Zieltechnik haben, dann merken sie das vielleicht noch nicht mal und glauben, sie sind schon ganz gut und dann ist da eine Rückmeldung bei dem guten Versuch besonders wichtig. Das heißt also meine Interpretation dieses Widerspruchs wäre der, wenn Athleten ein ganz gutes Bewegungsgefühl haben oder in der Theorie der internen Modelle mal ausgedrückt, wenn sie ein gut ausgebildetes Prädiktorsystem haben, dann sollte man eher bei sehr guten Bewegungslösungen Rückmeldung geben, wenn sie allerdings noch im Anfangsstadium sind und da noch keine Ahnung haben, was sie falsch machen, dann sollte man eben auch bei sehr schlechten ähm, Bewegungslösungen Rückmeldung geben. Ja, wie gesagt, Untersuchung zu, also ja, nee, das war jetzt ist jetzt noch mal was anderes, ähm, nämlich man kann auch die Frequenz einer Rückmeldung dadurch beschränken, dass man die Athleten selbst bestimmen lässt, wenn sie ein Feedback haben wollen. Das heißt, sie üben und üben und irgendwann kommen sie mal und sagen, wie war es denn so? Ähm, <lacht> kannst du mir mal Rückmeldung geben? Ähm, und Auch da gibt es eine Untersuchung zu. Ähm, hier haben wir fünf verschiedene Gruppen. Eine Gruppe, die blaue hat alle fünf Versuche Rückmeldung gekriegt, die hellblaue hat jeden zweiten Versuch eine Rückmeldung gekriegt, die rote hat ein selbstgewähltes Feedback bekommen, das heißt, sie hat, irgendwann ist sie zum Trainer gegangen und hat gesagt, sag mal, wie war das denn so? Kann ich das so weitermachen oder nicht? Und dann ähm, haben sie Rückmeldung erhalten. Ähm, diese Rückmeldungen waren übrigens einigermaßen standardisiert und hingen mit der Bewegung zusammen, war also irgendwie alles ganz sinnvoll. Dann gibt es hier die sogenannte Gejochte-Gruppe. Gejochte-Gruppe ähm, heißt sie deswegen, weil sie unter das gleiche Joch kommt ähm, wie die selbstgewählte Gruppe oder sie ist sozusagen, also ihr kennt so ein Joch, das verbindet so zwei Ochsen, die so einen Wagen ziehen ähm, oder einen Flug oder was auch immer und die sind dann sozusagen miteinander verbunden und genauso ist die selbstgewählte Gruppe mit der gejochten Gruppe verbunden. Wenn eine Person aus der selbstgewählten Gruppe im dritten, siebten und zwölften Versuch sagt, ich hätte gerne Rückmeldung, dann kriegt die gejochte die Person aus der gejochten Gruppe auch im dritten, siebten und zwölften Versuch Rückmeldung, auch wenn sie das gar nicht wollte, also die hat nicht die Wahl, wann sie Rückmeldung kriegt, sondern sie kriegt eben genau zu dem gleichen Zeitpunkt Rückmeldung wie eine Person in dieser selbstgewählten Gruppe und da wird dann jeweils eine Person aus der Gruppe selbstgewählt immer einer Person aus der Gruppe gejocht zugeordnet. Und dann gab es noch eine Kontrollgruppe in Grau, die gar keine Rückmeldung bekommen hat. Und auch hier wieder ähm, das Ergebnis: In den ersten vier Blocks des Übens ähm, gibt es so zackige Linien, die relativ schwierig zu interpretieren sind, aber ähm, in, der, in den zwei Durchgängen des Behaltenstests ähm, ist die selbstgewählte Gruppe dann ein bisschen besser als die drei, als die vier anderen Gruppen, sodass also ähm, die, ne, die Möglichkeit selbst das Feedback zu bestimmen eine ganz gute Möglichkeit ist, die Frequenz von Feedback zu reduzieren. Hatte ich schon erwähnt, dass das Ganze bei so einer Art Boolaufgabe stattgefunden hat, wo man irgendwie so einen Ball gezielt auf einen so einen ähm, Wurfkreis, so eine Zielscheibe werfen sollte. Okay. Ähm, dann gibt es noch Untersuchungen, ähm, wo eine Selbsteinschätzung jedes Mal gefordert wurde. Ähm, Im Vergleich dazu ähm, gab es eine Gruppe, die nicht sich die keine Einschätzung abgeben sollte und dann gab es noch eine Gruppe, die nicht die eigene Bewegungsqualität einschätzen sollte, sondern die ähm, des Experimentators, der ihr gegenüber saß. Eingeschätzt werden sollte die Bewegungsdauer und sie sollte irgendwie genau eine Sekunde dauern und die Frage war, ähm, wie viel Abweichungen von dieser Bewegungsdauer <lacht> schätzt man denn so ein oder ist da gegeben und auch da ähm, <lacht> sind die Ergebnisse wie folgt. Ähm, die Fremdeinschätzung ist insgesamt ein bisschen schwieriger, aber ohne <lacht> Einschätzung oder mit Selbsteinschätzung sind relativ gleich. Aber wenn man dann nach zwei Tagen wieder guckt, dann sind die, die eine Selbsteinschätzung jedes Mal abgeben müssen ähm, und damit sich auch kognitiv noch mal auseinandersetzen mit dieser Übung besser als die ohne Einschätzung und die Fremdeinschätzung. Klappt sowieso nicht so gut. So, jetzt muss ich erstmal einen kleinen Schluck trinken. Ihr merkt, ich bin ein bisschen heiser. Aber ähm, tendenziell sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende. Ich fasse noch mal, zusammen ähm, die Regeln für die Gabe von Feedback. Man soll also sowohl motivieren als auch informieren, möglichst präzise Rückmeldungen geben, natürlich richtige Rückmeldungen geben, Videorückmeldungen sollten erläutert werden. Ähm, bei der Zeitstruktur, das sollte man nicht überbewerten, aber im Hinterkopf behalten, dass man noch eine gewisse Zeit von der Bewegungsausführung bis zur Rückmeldung gibt. Ähm, da kann man übrigens nebenbei, wenn ähm, <coughs> wenn genügend Zeit da ist, natürlich auch vorher eine Selbsteinschätzung einfordern, ähm, so dass man dann ähm, die Rückmeldung gibt und das miteinander verglichen werden kann. Ähm, während der Bewegung sollte man nicht korrigieren ähm, und Bewegung sollte man natürlich auch aktiv ausführen lassen und dann kann man durchaus summarisch rückmelden oder auch Bandbreiten definieren, wenn man Rückmeldung gibt, vorausgesetzt dass da eine schlechte, ähm, viele Einschätzung da ist. Grundsätzlich sollte man aber ähm, die Selbsteinschätzung nachfragen und Selbstkorrekturmechanismen fördern beim Feedback. Okay, damit sind wir jetzt mit dem Feedback zu Ende ähm, und nächste Woche, ich glaube, da geht es um motorische Entwicklung Genau.